Hallo Freunde, willkommen zur WOMO -Tour Dänemark Teil 5, Nordsee hoch, Ostsee runter. Gleich nach der Landung unserer Drohne schwangen wir uns auf die Mountainbikes und schauten uns den grauen Leuchtturm an. Bis hierher ging es noch mit den Rädern und dann mussten wir zu Fuß weiter, denn auf Geränen dürfen nur Traktoren fahren. Ja, wir sind hier in Grenen, nördlich von Skagen. Und ich werde jetzt mal meine Füße im Wasser benetzen. Wie denn das Ostsee und Nordsee zusammenkommen? Ja, die Nordseewellen kommen von der Westseite und die Ostseewellen von der Ostseite. Ja, der und, ist genau, hier. Ne? Ja, genau, hier. Danke, danke, danke. mm wow. Ja, kleine, große. Und dieser Seehund befindet sich leider schon in der ewigen Ruhe. Jetzt haben wir ein schönes Bad genommen. Ne? Ja, sehr erfrischend, die Ostsee. Ja, ich würde sagen ziemlich kalt. 16 Grad oder so. Hm? Ja, ja. 18. 18? Oh ja. Gut, anfangs ist es ein bisschen heftig, aber dann, äh, wenn der Kopf erstmal nass ist und die Haare, ne? Der Körper. Der Körper natürlich auch. Ja, wir sind ja nicht nur mit dem Kopf reingegangen. Mit den Füßen zuerst. Aber jetzt ist schön hier an der Luft. Ja, ja. leichter Wind auch, ne? Wir hatten ja. an der Nordsee schon vor einigen Tagen ganz andere. Geschwindigkeiten, bis zu 70 km pro Stunde, kamen dort die Böen über See rüber, an Land. Aber es ist angenehm. Wir sind ja hier auf der Ostseeseite. Und äh, ja, angenehm. Nach dem Baden in der Ostsee machten wir uns auf den Weg zur Nordsee.